Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Ja, die letzte Folge ist ähm, leider ein bisschen verschwindet gekommen. Tut mir leid an dieser Stelle. Äh, die Rappmann, die Lopen ziehen ein und ähm, wir bauen das Gehege weiter und es wird irgendwie größer und größer und größer und größer. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge Planet Zoo. Euer Metalizer. Falls jetzt eigentlich eigentlich sollte der ich muss jetzt mal, wenn ich hier jetzt mal platziere und dann nochmal bearbeite... Nee, das geht nicht, ne? Shit. Ah, bewegen. Das ist manchmal echt ein bisschen frickelig, das Ganze. Gut, aber warum baue ich auch direkt hier irgendwie... Ah, nein, das ist halt auch... Das ist halt auch die... Eine schlechte Idee. Weil wir können das ganze Gebäude nämlich auch einfach. Ähm... hier markieren und äh, das mal ein bisschen rüber bewegen hier dann stellen wir das Ganze einfach mal ähm, hier hin dazu. Also die hier kopieren wir uns einfach nochmal. Wir haben wir jetzt wieder auf 4 Meter eingestellt. Ja, was ist der Größe? Die bauen wir auf 2 Meter, dann packen wir es hier hin. Und ähm, nehmen wir jetzt uns nochmal das als Faltdach hier. So und jetzt können wir nämlich auf der Rückseite nämlich ganz einfach. Nehmen wir uns eine Wand. Wir so eine Holzplankenwand hier. Und packen die erstmal so hier hin. Eine dach da Und eine so. Und dann hoffen wir einfach mal. Dass sie jetzt. Gehege. 66%. Das wird wenig. Also, das muss mir mal einer erklären. Warum die jetzt hier. Ähm also, das ist doch ein stabiler Rückzugsort. 72%. Okay, es ist mehr geworden. Vielleicht ist es an den Felsen, die noch drin liegen. Wenn die mal rausnehmen hier. Nein. Und dann äh, nehmen wir hier die, die Kletterfelsen auch nochmal raus. Die hier nochmal weg. Und ähm, die hier unten auch. Wenn es so einfach wäre. Ja? Gut, wir können von der Seite einfach das Ganze machen. Ah, der hätte noch einmal drauf kommen können. Ach komm schon. Gut, dann machen wir es halt eins. Manchmal muss man ein wenig improvisieren, um das Ganze zu erreichen, was man hier machen möchte. Und dann nehmen wir erstmal die Felsen hier weg. Die Felsen hier auch nochmal. Gut. Ich meine, es sieht jetzt nicht schön aus. Ne? Es sieht gerade noch nicht schön aus. Und... Es reicht ihnen halt noch nicht. Es reicht ihnen halt leider noch nicht. Ähm, dementsprechend wir kopieren das hier aber nochmal. Und äh, packen das jetzt hier nochmal mit dazu. Gehege. Gut, was sagt ihr jetzt Jungs und Mädels? 94 Prozent. Schon wieder rück zu 72. Hm. gut. Ähm, da machen wir gleich noch mal ein bisschen weiter und schauen uns das natürlich noch mal an. Erstmal forschen wir jetzt bei den Reppenantilopen äh, ein bisschen weiter. Okay. Okay. Warum stehst du da oben drauf? Ich bin mir nicht sicher, ob das so in Ordnung ist, was du da machst. Ich bin noch nicht sicher, ob Reppenantilopen eigentlich Klettertiere sind, das können wir mal eben in Zoopedia nachgucken, weil das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ähm, Südosten Afrika, lange Körner und so weiter und so weiter und so weiter. Männliche Tiere sind größer als die Weibchen, okay. Außerdem haben sie eine dunklere Färbung, ja, die alles nicht gefährdet, überall Verbreitungsgebiet und so weiter und so weiter. Schrumpft auch ihr Lebensraum, Ausbreitung des Menschen. Ähm, Bände Hörner gejagt, anfällig für Krankheiten, die durch, äh, CZ-Fliegen übertragen werden. Gut, hier steht aber erstmal nichts von Klettern. Ähm. Hm. Aber mindestens 1,25 Meter hoch, okay. Ich wir mal den, den Zaun ein bisschen runterziehen. Äh, soziales Herdentier. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Fortpflanzung? Nee. Also, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht könnt ihr jetzt in die Kommentare reinschreiben, ähm, ob das so richtig ist. Gäste können Gehege betreten? Nein, okay. Wir gucken mal, dass wir mal Tiere finden, wo die Gäste das Gehege betreten können. Das wäre natürlich auch ein mega cool. Moment. Hatten wir schon? Hatten wir vier? Hatten wir, ne? Ja, ich glaube schon. Ach, der krieg... Nein, der ist zu alt. Mann, den hatten wir doch neu gekauft. Hat, hat er sich nochmal irgendwie fortgepflanzt? Ist hier eine schwanger? Nein, wir brauchen ein neues Männchen. Verdammt. Der ist nämlich schon drüber. Bin ich drauf geachtet gehabt. Mist. Ah. Gut. Ähm, also, was haben wir gesagt? 1,25 Meter in der Höhe. Das heißt, wir markieren hier mal die Glasflächen. Und setzen die jetzt mal runter auf... Ähm, 1,34 Meter. So, jetzt sollten die Gäste auch ein bisschen besseren Blick haben äh, auf die Tiere. Aha! No. Ja, das sieht gut aus. Wobei, die Kamera hängt hier vielleicht ein bisschen äh, an der falschen Stelle. Äh, ich würde sagen, die äh, packen wir mal hier mit So. Ah, wir haben schon wieder Faunen-Nachwuchs. Das ist natürlich auch wieder mega gut. Uh, Drehen wir mal die Kamera sich so ein bisschen. Das sieht doch gut aus. Die Sicherheitskamera funktioniert hier immer noch. Ähm, Tozi. Leider unter niedrigem... Aber der ist ausgewachsen. Warum? Sozialverhalten? Stress. Er Stress. Dann zieh ich doch zurück, Junge. Leg dich ein bisschen hin, schlaf ein bisschen. Ja. Oh. Da stört dich auch keiner. Warum hat der denn gerade so viel Stress gehabt? Ah, ja. So. Äh, oh nein. Oh Gott. Shit. Was ist denn hier passiert, ey? Ich hab die Dope. Wir haben was freigeschaltet. Vielleicht soll ihr das v einfach ignorieren. Ich bin mir nicht sicher. Das ist halt abnormal. Viel zu viele Tiere hier. Das ist zu viel, ey. Das ist echt zu viel. Ich muss äh, welche auf Pille setzen. Ein Tier steht dem Tode nahe. Ja, Jungtier. Aber ah, wir können wir mal gucken, ob jetzt hier die Gäste äh, das Gehege betreten können, und zwar zu Pedia. Gäste können Gehege betreten. Ja. Das heißt. Wir lassen jetzt hier mal ein paar Gäste rein, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, hier wäre ein ganz cooler Eingang. Habe ich bisher, also ich habe bisher immer nur so. Ähm, die Müllerweise auch ganz schön sich gerade hier, ne? Jetzt sollten die mal so entfernen und entfernen. Äh, und dann gehen wir hier bei Barrieren rein. Und sagen hier Gäste-Tor. Äh, und machen das so, zack. Was? So, jetzt. Und dann können die Gäste jetzt hier rein. In das Gehege, wenn sie Lust haben. Vielleicht räumen die auch ein bisschen mit auf oder so. Aber wir müssen halt irgendwie ein paar Tiere äh, loswerden. Deswegen gucken wir mal. Der V hier ist Bronze. Der wird erstmal auf die Pille gesetzt. So, hier sitzen auch noch drei Damen. Der ist Gold. Der, den lassen wir. Pille. Äh, auch Pille. Der hier wird... Kommt weg. So, was haben wir hier noch? Ja, nicht so schnell. Der kriegt schon die Pille, alles klar. Das Männchen hier... Wie Männchen haben wir da überhaupt im Gehege? Moment. Frauenland. Ah, bam bam bam bam. Die sind alle noch klein, die sind alle auch noch klein. Hier ist noch ein Männchen. Der ist halt Gold, ne? Der ist eigentlich schon gut. Ja, der darf sich gerne vermehren. Dann muss der, dann fliegt der glaube ich, raus. Ja, der fliegt raus. Zack. So, erstmal raus aus dem Gehege. Mm, den können wir auch mal wegpacken. Wir müssen ein bisschen radikal jetzt hier sein bei den Frauen. Ähm, 14,2 auch weg. Gut. Ich glaube, sonst passt das. Achso, Moment, müssen wir jetzt hier noch einen Weg eigentlich bauen? Kann wir hier mal so einen natürlichen Pfad bauen? Also hier äh, natürliche Wege. Ähm, durchgehende Begrenzung. Durchgehende Begrenzung, unterbrochener Begrenzung. Den machen wir mal äh, nur einen Meter lang und dann gucken wir erstmal. Wir so ein bisschen durchlaufen können vielleicht. Also ich meine, jetzt können die Gäste da mal theoretisch mal reingehen. Los, los, los, komm, geht ins ja. Yeah, yeah. Warum wollen die das denn nicht? Na kommt. Geht da rein. Ja. Doch nicht? Ey, wenn die den Ausblick auf die Tiere nicht mögen, dann sollen die mal hier reingehen einfach. Also ich verstehe die Leute hier nicht. Komm, ihr beide wollt aber rein, oder? Na kommt, ihr geht rein, oder? Ihr beiden. Ja, nice. Wieso drehen die jetzt hier alle um? Uh, vielleicht. Nice. Hä? Hey. I'm too hot, ja. <lacht> ja das sage ich auch, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, Scherz. Äh, die Tickets sind ziemlich günstig. Das heißt, wir können die Tickets mal ein bisschen anheben. Wir auf 9 und 8. Ich frag mich halt wirklich, warum die Leute hier nicht reingehen, ne? Oh, der ist verletzt hier, der Kleine man tierarzt so rabb man hier bist trächtig ach doch noch mal eine gekriegt uh, glück gehabt <lacht> ah, ich weiß nicht ob das so richtig ist Bin mir auf, auf, auf, auf, auf. Oh, okay ich glaube ja nee. aber die hat bock die kriegt auf jeden fall nachwuchs sehr schön hat sich der Kauf von unserem Bock hier doch noch mal gelohnt? Ähm, wir müssen natürlich noch weiter forschen. Gucken, was die Technikforschung macht. Wir haben einfach beide die Gehege zu erforschen. Ja, das geht jetzt gerade wieder nicht. Super. Ja, manchmal ist das leider ein bisschen verpackt noch. Ähm, Dann wäre nicht so, wie wir das ganz gerne wollen. Aber zumindest die Antilopen kriegen Nachwuchs. Sehr schön, sehr schön. Auch das klappt schon mal. Haben die hier überhaupt jemanden, der sie pflegt? Das wäre auch nochmal ganz gut zu wissen. Weil die haben nämlich gerade hier kein Futter, sehe ich gerade. Wobei, da kommt, glaube ich, jemand. Ich glaube, der hat Futter dabei. Ja, sieht gut aus. Sie hat Futter dabei für die Reppen, Antilopen. Dann wird das jetzt gleich nochmal im Hege verteilen. Hütterungszeit. Nom nom. Nom nom. <lacht> so, nom nom. Gut, lecker lecker essen. Da wird wahrscheinlich auch gleich gefressen, oder? Wo sind die Schüchter? Oh, wir haben die Spendenboxen vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz wichtig, Spendenboxen. Äh, und Informationsstelle natürlich auch noch. Also hier eine Spendenbox hin, hier, äh, da und dort. Dann äh, brauchen wir natürlich, äh, ganz wichtig, dann ein paar Mülleimer. So, und falls ihr Leute Bock haben, äh, können hier noch ein bisschen Picknick machen. Vielleicht gehen jetzt hier irgendwelche durchs Gehege durch. Ja, geht doch mal bitte durch die... Geht doch mal ein Stück weiter. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Endlich mal jemand, der hier durchläuft. Sehr nice. Das machen wir bei den Löwen demnächst auch so. <lacht> Aber wenn ich hier so nicht... also und hier sich irgendwie sagen, so ey wow, super. Vielleicht kann wir ja sogar eine Spendenbox noch schnell mal gucken. Meine, vielleicht spenden Leute ja hier was. So. Hier. Mit etwas Glück. Ich meine, so, so, nah, so nah ist man hier selten. Ne? Ey, ihr habt das Spenden vergessen, Jungs. Spenden! Geizige. Alle geizig. Veterinärforschung abgeschlossen. Wir haben etwas für die Rappenantilopen freigeschaltet. Und zwar müsste wir jetzt auch ein Spielzeug haben, neues. Schauen wir mal. Ähm, Filtern. Die Rappen-Rappen-Antilopen. Rappen ähm, ne. Zumindest hatten wir es. Oh, Moment. Oh, ich dachte gerade, der ist tot schon, ey. Uh. Der macht mir Angst, ey. Liegt der am Fressen, ne? Ich hatte einen kurzen Moment schon äh, gedacht, oh, der ist hops gegangen. Aber das müsste doch eigentlich jetzt als stabiler Rückzugsort reichen, oder? Ne, stimmt, reicht doch nicht. Ähm, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal bei den Einrichtungen. Also neben Gehege ist das. Ähm, und zwar haben wir den kleinen Rückzugsort hier auch noch mal hin. Direkt hier hin. Ähm, mit einer extra großen Schlafmöglichkeit. Und was sagt ihr jetzt dazu? Jetzt passt es. Jetzt haben die 100% Rückzugsort. Also ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen dem hier und dem hier ist. Aber es scheint einzugehen. Oder man braucht wirklich zwei einfach. Kann was werden, wenn wir jetzt hier noch mehr Tiere reinkriegen. Äh, das ist ähm... Mh, ordentlich dann. Wir können jetzt aber mal, um das so ein bisschen... Äh, um das noch ein bisschen schöner zu machen. Ziehen wir jetzt die hier einfach mal ein bisschen rüber. Äh, so hier hin irgendwie. So. packen den hier und den Baum platzieren noch ein bisschen um. so also hier hin. Also die, die scheinen wirklich gerne auf den Dächern rumzuturnen hier, ne? Moment. Ich wollte gerade sagen, ich darf jetzt wieder sagen, die haben keinen Rückzugsort hier. Aber so ist es halt ein bisschen versteckt jetzt hier, ähm, und sollte dann ganz gut sein. Was wir auch noch machen können, wir können mal gucken, ob wir noch... wie weit die Wasserreinigung hier reicht. Ah, die reicht nicht ganz hier rein, ne? Wir könnten die aber nach hier oben hin verlegen. Wenn wir die jetzt hier nämlich, äh, umziehen lassen... Und zwar ähm, hier hin. Dann könnten wir jetzt noch theoretisch ähm, ein bisschen Wasser für die kleinen Rettenantilopen hinsetzen. Auch wenn sie es eigentlich nicht brauchen. Aber wir könnten halt hier so zumindest ein bisschen was, so eine kleine Möglichkeit hier schaffen. Ja, aber irgendwie brauchen die Rappenantilopen doch ein bisschen Wasser und äh, vielleicht verdursten sie auch demnächst. Wir hoffen es nicht. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es dir gefällt. Lass gerne ein Like da. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt, schreibt gerne in die Kommentare rein. Woo. Euer Metalizer.